und auch viele Dienstleister, die uns unterstützen. Ach, wir verkaufen jetzt ähm, Fleisch. Und zwar von dieser Herde von Alex und Peter, die Herford-Rinder. Die gehen zu einem Dorfschlachter, ähm, der ist vier Kilometer weit weg. Und der hängt dann halt die Rinder für uns drei Wochen ab. Und dann werden die verarbeitet. Das heißt, wir schneiden Steaks draus, wir machen Hackfleisch draus, äh, aus ähm, bestimmten Teilen machen wir Schmorbraten, wir machen Pulled Beef.